Moin moin liebe Ragemon Family Heute wollte ich mal was anderes ansprechen Ich würde mich nämlich gerne mit allen Leuten die meinen Skin haben Oder halt ein bisschen umgeformt haben Auf dem TeamSpeak treffen Und dafür würde ich gerne den Samstag bestimmen Samstag 18 uhr wenn es geht schreibt mir noch mal in die kommentare ob ihr dort zeit habt dann würde ich mich gerne mit euch treffen im ts und dann würde ich gerne einen riesen screenshot machen, machen mit euch allen. also alle die entweder meinen namen oder meinen skin haben oder am besten beides einfach auf den teams bekommen <lacht> ddso.de Doppelpunkt 1312 ich schreibe es auch noch mal in die beschreibung also würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und tschüss.